Es ist Samstag, der 13. Juni 2015. Hier ist unser Politikblock aus äh, Telfs in Tirol, Österreich. Hier ähm, ist äh, gerade eine Demonstration oder Kundgebung ähm, bezüglich der Bilderberg-Konferenz 2015, die im Interalpenhotel ähm, hier stattfindet. Ich spreche jetzt mit Herrn Mesut Unay. Herr Unay ist für die Grünen im Stadtrat in Innsbruck. Herr Unay, warum demonstrieren Sie zu Bilderberg? Also es ist so, dass bei der Bilderberg-Konferenz sich bedeutende Persönlichkeiten treffen, die bedeutende Themen ansprechen, Themen beraten, Themen ausdiskutieren. Wir sagen nicht, dass dort was beschlossen wird, sondern es wird einfach eine Kultur rund um ein Thema gemacht, eine gewisse Vor, ähm, ein gewisses Vorsieben ähm, in einer sehr eigenartig äh, ausgewählten Zusammensetzung. Ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, obwohl es gesellschaftliche und demokratiepolitisch relevante Themen sind, und der, Ausschluss, und der absolute Ab Ausschluss der Öffentlichkeit, aber dafür auf Kosten der Öffentlichkeit. Die, Ko die Öffentlichkeit darf die, darf die Kosten tragen. Ähm, die Sicherheitskosten, die kommen auf drei Millionen Euro, nur für diese, die Privatkonferenz, wie sie sie nennen. Und das hat uns wirklich ja, das hat uns empört und das hat uns dann dazu getrieben, dass wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, so geht es nicht und wir, wir werden äh, dem eine Alternative bieten. Welche der Themen dieses Jahres sind Sie denn als besonders sensibel an? Ja, generell äh sensible Themen, also Politikerinnen und Politiker und Menschen auf dieser Entscheidungsstufe, die können natürlich sensible Themen, die können militärische Themen ansprechen, die werden finanzpolitische Themen ansprechen. Das ist ja alles legitim und okay. Nur bitte unter den Regeln der Demokratie, unter den Plattformen der Demokratie, unter, äh, äh, unter, unter Einhaltung der Transparenzregel, der, der, der, der, der Kontrollmöglichkeit. Wir haben bei der Bilderberg-Konferenz Null Kontrollmöglichkeiten, aber auf, auf, auf der anderen Seite haben wir die, die Frau, äh, Frau von der Leyen haben wir drinnen mit, mit, mit Militärlobbyisten willkürlich zusammengewürfelt äh, sitzen. Das kann es wohl nicht sein. Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie. Und wenn es deren Verständnis ist, dann sollen sie uns das erklären. Aber das da sollen sie uns erklären und uns nicht da als Verschwörungstheoretiker hinstellen. Und Das war unglaublich, das war eine Frechheit, wie da vorgegangen worden ist. Einmal spricht er ja zum Beispiel ähm über die NATO und über Russland und hat einen amtierenden NATO-Generalsekretär da? Ja. Hm. Äh, Können Sie mal die Frage bitte nochmal... Ja, man spricht ja zum Beispiel, jetzt von den ja. Tagesordnungspunkt, spricht man ja zum Beispiel über die NATO. Man spricht über Russland und hat einen amtierenden NATO-Generalsekretär da. Entschuldigung, es geht um die Plattform. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendeine Gesellschaft in der Bevölkerung gibt, dass es irgendeine, irgendeine, irgendein Gremium, ein demokratisches Gremium gibt, das bilderberg konferenz heißt. Ähm, das ist das, was wir kritisieren, dass der NATO-Generalsekretär über die NATO mit ein paar äh, Militärlobbyistinnen und äh, Lobbyisten spricht. Das ist sei sagt, Wenn der nicht da, dann tot. Aber, aber diese. diese äh, diese Verschwiegenheit, diese, diese Intransparenz, die haben sich das erste Mal, das Ganze geht jetzt von 1954 bis heute, sie haben sich jedes Jahr, fast jedes Jahr, also ich glaube ein, ein Jahr haben sie sich nicht getroffen, ansonsten jedes Jahr getroffen ähm, und haben es gerade mal 2010 zu, zustande gebracht, eine Homepage äh, zu, äh, quasi äh, einzurichten. Davor, wenn man gesagt hat, die haben, äh, es gibt eine Bilderberg-Konferenz, da haben sie es Schamlos geleugnet. Die haben es wirklich geleugnet. Mir würde interessieren, was, was Vertreter, ich ähm, äh, was Militärvertreter mit, mit, mit, mit, mit, mit amtlich gewählten Politikern über den Mauerfall damals besprochen haben zum Beispiel. Oder es sind ja verschiedene Ereignisse gewesen. Ukraine-Konflikt, letztes Jahr war Ukraine-Thema. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist. Ja, ich denke mal, das ist nicht unser Problem. braucht es gar nicht. Ich will jetzt gar nicht so ein, großen, so ein großes Tamtam machen. Das ist für uns gesehen nicht demokratisch legitim. In Österreich gibt es auch ein Gesetz dagegen, wenn man private Veranstaltungen organisiert, hat man die Kosten selber zu tragen. Und deshalb ist dieser Fall auch im Parlament als Antrag von den Grünen eingereicht. Darauf bin ich jetzt gespannt, wie das jetzt dann ausgehen wird. Gibt es auch ein Gesetz, dass man transparent sein muss, wenn man so viele Entscheidungsträger einlädt? Oder sollte es da ein Gesetz geben? Ja, es gibt ja, Transparenz. Es gibt natürlich, ja, es gibt Gesetze, dass gewisse gewählte Gremien sich das irgendwie im Sinne der Sicherheit selber ausmachen können. Es ist ja alles ihr Gut und ihr gutes Recht. Es gibt ein Gesetz, dass Privatveranstaltungen, äh, dass Sicherheitsvorkehrungen bei äh, Privatveranstaltungen selber finanziert werden. Und da sollen Sie bitte jetzt die drei Millionen selber zahlen, weil das Geld haben Sie auch. Die, das Organisationsteam, nicht die Eingeladenen, die können ja nichts dafür, aber das Organisationsteam bitte, die sollen äh, die Kosten selber tragen. Das, ist, das, ist, das sind eben unsere zwei Kritikpunkte. Einerseits sind die Kosten für eine Privatveranstaltung, die, äh, die, die eigentlich Kostendemokratisierung, Inhalt, Privatisierung. Das ist unser erster äh, Kritikpunkt. Äh, das ja, und das zweite ist einfach, dass wir dieser Veranstaltung die Demokrat demokratische Legitimation auch absprechen. Jetzt sind ja auch eine Menge österreichische, einige österreichische Politiker da, Banker und äh, auch Medienleute. Ja, was soll man da jetzt machen, wenn die von der Konferenz zurückkommen? Wie soll man dann als politisch darauf reagieren? Ja, die. Also ich finde aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht wie, wie soll man da, darauf? Wir haben in unsere Instrumente, ich bin froh, dass es noch ein Gesetz dagegen gibt, dass es äh, das Privat, also dafür gibt, dass Privatveranstaltungen selbst finanziert sein müssen. Da bin ich froh und auf das berufen wir uns. Wir, wir müssen wirklich Schritt für Schritt gehen. Äh, und, nicht, und nicht gleich, äh, also es ist auch ja die, die Gesellschaft, die sich einmischen muss. Hätte sich die Gesellschaft jetzt nicht eingemischt hier in Sachen Bilderberg, da, wäre Bilder, da würde es heute noch keine keine keine Homepage geben, es würde heute noch keine Veröffentlichung der Listen geben, es würde heute noch keine Veröffentlichung der Tagesordnungspunkte geben. Das ist erkämpft worden und es muss weiter erkämpft werden, man, man muss dranbleiben. Und vor allem eine Sache, die international, was ich, wo ich mich traue, international. gerade weil wir mit sehr vielen Flüchtlingen zu tun haben, weil wir mit sehr viel Hunger zu tun haben in der heutigen Zeit, Weltpolitik, über äh, militärisch und finanzpolitisch, über Weltpolitik sp zu sprechen, wo nur Amerika und Europa eingeladen sind, das ist Neokolonialismus aus meiner Sicht, das ist Neofeudalismus, aber das ist nicht der internationale Demokratie, das ist keine Demokratie, die wir da, da vertreten ja. und die wir zu denen bringen. Das heißt, wenn Sie über Russland sprechen jetzt oder über den Mittleren Osten ja. oder Iran, dann sollen Sie auch Entscheidungsträger von dort einladen? Selbstverständlich, selbstverständlich. Und das, ist, das lernt man, das lernt man, äh, das lernt man äh, im Kindesalter, hier bei einer achtjährige Tochter. Und das, was sie ihr beibringen, ist, wenn man Konflikt mit jemandem hat, dann muss man sich mit dieser Person zusammensetzen und das mal aussprechen. Ohne, dass diese Konfliktparteien an einem Tisch sind, wird es keine Lösung von Konflikten geben. Es kann höchstens Krieg geben, dass der eine vernichtet ist und der andere Gewinner ist. Da gibt es aber, äh, aber die Bevölkerung wird da niemals die Gewinner sein. Und Konflikte löst man, indem man sich unterhält. Und nicht, indem man einfach in geheimen Treffen noch mehr Ängste schürt und noch mehr Geheimnistuerei macht. So löst man keine Konflikte. Das heißt, das könnte etwas sein, was Bilderberg eine positivere Richtung geben würde, transparenter, und die Leute einladen, über die gesprochen wird. Nein, ich finde, Bilderberg soll sich abschaffen. Bilderberg soll sich absolut abschaffen, weil wir haben genug, äh, genug äh, demokratisch legitimierte Plattformen, wo über die großen Probleme dieser Welt gesprochen wird. Danke. Dann.